Jeder Mensch braucht Ziele, hat man uns gelehrt. Sei doch nicht so wie ein buntes Zirkuspferd. Glücklich und zufrieden, nur im Kreis herum zu traben, ohne einen Drang nach vorn zu haben. Fläschchen, Nuckel, Schaukel, Barbies, Kelly mehr geburtstagskuchen Mickey Maus, Cyberspiele, Gameboy-Fahrrad, Lego-Eisenbahn Schokolade, Eis mit Marzipan So fängt unser Leben hierzulande an Wir bemerken, dass man Ziele kaufen kann Um uns voller Stolz, wenn wir ein Ziel erworben haben Hemmungslos am Glücksgefühl zu laben, Skateboard, Moped Freundin, Handys, Watch your Jeans, Schellackplatten von Louis aus New Orleans, Eigenheim mit Garten, Gattin, die mit Marzipan einen Schokoladen heißt zaubern kann. Ist das schöne Stück erst etwas angebraucht? sind die Glücksgefühle leider schnell verraucht. Einen solchen Zustand können wir nur überleben, wenn wir ein noch höheres Glück erstreben. Harley-Davidson mit geilem Blubberton, Dauerplatz als wie im Stadion, Schlösschen an der Loire für die Mätresse aus Paris, Palmen und ein Strand im Paradies. Rennen wir so zügellos von Ziel zu Ziel, hinterlassen wir am Ende ziemlich viel. Glückssediment, die lieben Erben schmeißen dann alles weg, damit man sich den Junk neu kaufen kann. Fläschchen, Nuckel, Schaukel, Barbies, Poppenhaus, Teddybär, Geburtstagskuchen, Mickey Mouse, Cyberspiele, Gameboy, Fahrrad, Lego, Eisenbahn, Schokoladen, nice Eis mit Marzipan, mit Marzipan, mit Marzipan.